Ich hasse Nazis, der Arzt sagt, das ist normal. Wir machen den allen so, halten's einfach den Ball ein bisschen flach. Aber Herr Doktor, ich hasse auch die so großen Konzerne, keine Ahnung warum. Ich hab die einfach nicht so gern und wenn das alles wäre, dann würd ich jetzt nach Hause gehen. Und ganz entspannt auf Facebook die Neuigkeiten sehen. Aber wenn ich mir dann so angucke, was die Leute da für eine Scheiße bauen, krieg ich voll Bock, denn so richtig aber mal volle Kanne in die Fresse zu hauen. Okay, sag der Doktor, wir doch mal schauen, legen Sie sich mal in den Geldskennerei. Vier Stunden später habe ich meinen Diagnoseschein, die Schild schwarz auf weiß, wenn ich leider unter so. So heißt meine Krankheit, endlich weiß ich Bescheid. Es gibt gar so viel Gelegenheit, vergrumpelt besorgene Menschenfeindlichkeit. Ich hasse die Gruppe der Immobilienhaie und die ihrer Pro die Duschen Ich hasse Designerin, die U-Bahnhöfe planen, wo dann garantiert keiner mehr drin schlafen kann. Ich hasse Schwanzvergleicher. Vor allem die mit Geld. Ich hasse Fachanwälte und Abmahnanwälte. Ich hasse Elon Musk und alle seine Fans. Ich krieg aus meinem Kopf nicht raus, der Fachmann nennt es Corporate Social Menschfeindlichkeit. Egal wie viel ich schuften muss, dafür habe ich Zeit. Ich kann nicht damit aufhören, tut mir auch richtig leid. Ich komme Peterson, Menschenfeindlichkeit. Schufa, Gematiker, Eier, Silberrücken, Posse, die den drücken, Werte, Union sowieso, Idioten, die sich vor dem Karren schwamm lassen. Das kann man doch nur hassen und nicht unerwähnt lassen Will ich Propaganda-Profis aller Religionen Ich hab 50 verschiedene Variationen Von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit Ich weiß, es ist gar nicht gut für die Gesundheit Aber ich kann nicht damit aufhören Tut mir auch nicht leid Mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit